Ja, herzlich willkommen zurück zu Pendiment. Wir haben den ersten Teil beendet mit dem Tag des Gerichts und dem Schiedsspruch des Erzdiakons und der Hinrichtung Ferens und verabschieden uns von Piero, um wenige Jahre später zurückzukommen und ihn bereits tot vorzufinden und wir stehen an seinem Grab. Ich möchte gar nicht viel Zeit verschwenden, sondern wir gehen direkt ins Spiel. Geht es euch gut, Meister Andreas? Wie? Geht es euch gut, Meister Andreas? Ja, danke. Ich habe mich nur an ihn erinnert. Oder es zumindest versucht. Es fällt mir nicht mehr so leicht. Oh, sollte ich euch lieber allein lassen? Nein, nein, Kaspar, das ist nicht nötig. Es hilft ja alles nichts. Es ist zu spät. Für so viele Dinge. Ja, ich war nicht da. Andreas Maler, ich hätte nie erwartet, dass ihr hier nochmal euer Gesicht zeigt. Habt ihr die letzten sieben Jahre in Nürnberg verbracht? Nein, ein paar in Nürnberg, aber für ein paar war ich auch wegen lukrativer Aufträge auf Reisen. Aha. Frankreich, Andreas spricht Französisch. Ein wenig Spanisch, Aragon. Ein wenig Englisch. Und auch ein wenig Polnisch. Das klingt aber so, als wäre Frankreich und Französisch die bessere Wahl. Wir haben ja auch noch das geheime Buchmanuskript französisch. Ein paar Jahre war ich in Frankreich in Burgund. Dort habe ich Porträts und religiöse Gemälde für Adlige und Höflinge angefertigt. Habt ihr die Provence besucht? Nur kurz für einen Auftrag. Warum? Als König Ludwig vor einigen Jahren die Juden aus der Region vertrieb, beschlossen einige zu konvertieren und zu bleiben. Der König besteuerte sie ins Elend. Ich frage mich, ob die Steuer noch... Kriegt. Keine Ahnung. Ich bin überrascht, dass euch das kümmert. Ich werde zu niemandes Rettung auf einen Schatterhaufen springen, aber es scheint mir nicht recht, was ihnen angetan wurde. Trotz eurer weiten Reisen und Erfolge seid ihr weiter in Kiersau nicht willkommen. Der Abt hat nicht vergessen, was geschah. So lang sind sieben Jahre nicht. Ich wollte einem alten Freund die Ehre weisen. Ich verstehe, warum Vater Abt euch aus der Abtei geworfen hat. Was habt ihr erwartet? Einen Triumphzug? schön, dann sagt Vater gerne dass ich im Gasthaus ein oder zwei Nächte verweilen und dann weiterreisen werde ich suche jetzt nicht die Auseinandersetzung in der goldenen Hand, meinetwegen auch wenn es ihn sicher nicht kümmern wird warum ist er so unhöflich Gott segne euch und nun fort mit euch Bruder G revolution juni 1525 Also wir sind sieben jahre später da 1525 um himmels willen ähm, der mensch schien nicht froh zu sein euch zu sehen meister andreas warum hat ist der ab denn euch so kram gegen ende meines aufenthalts in L tassing wurde in der abtei kirso ein edelmann ermordet vater garland beschuldigte in seiner panik meinen freund bruder piero Tat. Ich half den ermittelnden Erzieher Korn zu überzeugen, dass ein anderer Mensch verantwortlich war. Prior er wurde für das Verbrechen hingerichtet. Wegen euch wurde jemand getötet? Sonst wäre ein unschuldiger Mann gestorben. Da hat man wohl keine große Wahl. Trotzdem, ich hätte Angst gehabt. Warum habt ihr das bisher nie erwähnt? Ich schätze, es muss eine schwere Lage gewesen sein, wenn der Abt sein Groll auf euch immer noch hegt. Ich musste einige schwere Entscheidungen fällen. Vielleicht waren sie falsch. Warum kamen wir hierher, wenn ihr doch nicht willkommen seid? Ich wollte Bruder Piero die letzte Ehre erweisen. Und ehrlich gesagt sehne ich mich auch nicht nach der Rückkehr nach Nürnberg. Dieser Auftrag, das ist ein obszönes Denkmal der Eitelkeit unter einem religiösen Feigenplatz. Meine Gönner wollen nur sich und ihren Reichtum feiern. Ich fürchte jeden neuen Auftrag mehr als den vorigen. Jeder Schritt, den ich in Heimat tue, quält mich. Aber Meister, ihr seid reich und berühmt. Eure Arbeit ist wunderschön. Als ich euer Alterbild in Nürnberg sehen durfte, bettelte ich meinen Vater an, bei euch in die Lehre gehen zu dürfen. Ich verstehe nicht, wie ihr all das erreichen konntet und doch unglücklich sein könnt. Ich weiß, es muss schwer zu glauben sein. Eins war ich dir sehr ähnlich. Eins wollte ich dieses Leben so sehr, dass ich äh, jeder... Ich weiß nicht, ob ich mich verändert oder das, was ich wollte, nie real war. Vielleicht war ich die ganze Zeit einer. Ihr sollt als Künstler ein besseres Leben haben, Kaspar. Lernt aus meinen Fehlern. In Ordnung? In Ordnung, ja, Meister Andreas. Ich sollte dich nicht mit so düsteren Gedanken belassen, Kaspar. Komm, besuchen wir meinen alten Freund Klaus. Es ist zu lange her. Wie ihr wünscht, Meister Andreas. Respekt zollen. Klaus besuchen. Na dann. Also, wir sind 1525. Höhepunkt der sogenannten Bauernkriege. Ähm... Also wir sind gestartet 1518, das heißt ein Jahr nach dem Thesenanschlag Martin Luthers, danach haben wir so zwei, drei Jahre wirklich große Aufregung im Reich bezüglich der Reformation. 1521 der entscheidende Reichstag in Worms, der faktisch zur Ausdifferenzierung der beiden Konfessionen führen wird, nämlich der protestantischen und der römischen. Und 1524 in der allgemeinen Phase und auch der sozialen Mobilisierung und Dynamik, die die Reformation sicher mit sich bringt, brechen sich die sogenannten Bauernunruhen oder die Revolution der gemeinen Leute bricht sich Bahn, äh, zunächst im Südwesten Deutschlands, also in Schwaben und auch im Mitteldeutschland, Thüringen und Sachsen. 1525 dann eher im südlichen äh, Deutschland und in Österreich. Und die Unruhen werden niedergeschlagen, 1525, 1526, also wir sind hier auf dem Höhepunkt gewissermaßen und mit einer großen Zahl an Toten, die wirklich also niedergemacht werden ähm, von professionellen Söldnern. Also es ist eine einzige T Tragödie, die sich abspielt. In die Zeit kommen wir jetzt also und ich bin gespannt, wie die sich die Geschichte von hier aus entwickelt wird. Gut, Kosthaus zur Goldenen Hand kenne ich noch nicht. Und sicherlich auch eine Menge von Menschen, die jetzt hier arbeiten, kenne ich nicht. Ähm, ich schaue mal schnell nach den Menschen. Hanna. Hannah Bergerin. Okay, das ist also Hannah. Reden wir mal mit ihr. Hallo Andreas, genießt ihr euren Aufenthalt? Das war wundervoll, Hannah. Vielen Dank. Oh gut, ihr seid im besten Zimmer, das wir haben. Das freut mich, dass es euch gefällt. Gibt es sonst noch etwas? Nein, danke. Bis später. Bis dann. Ja. Das Zimmer sah jetzt nicht ganz so toll aus. Das deutete auch die Antwortmöglichkeit von Andreas an. Würde wir mal markieren. Guten Tag, Meister Maler. Er sagt ja nicht? Mal schauen, ob mit dem Ton alles passt. Das sieht aber ganz gut aus. Sieben Jahre ist eine lange Zeit. Die meisten Kinder dürften ähm, schon sehr viel größer sein. Vor allen Dingen Ursula, auf die bin ich gespannt. Ah, Meister Maler, nicht wahr? Hallo und willkommen in der goldenen Hand. Ich bin Nico Berger. Mir gehört dieses Gasthaus. Ich leite es mit meiner Frau Hanna. Und unserem Sohn Kilian. Ja gut. Mein Junge hat euch euer Zimmer gezeigt. Ist alles zu eurer Zufriedenheit. Ja. Er ja, wird schon vermögend sein, Andreas Maler Es ist alles in Ordnung, danke. Das freut mich zu hören, sehr sogar. Als ihr in der Stadt ankam, sagte einer der Einheimischen, dass ihr vor einigen Jahren hier gelebt habt. Ja, ich habe als Künstler für die Abtei gearbeitet. Ah, ich verstehe. Ich hörte, ihr wart an der Aufklärung eines Mordes beteiligt. Ja, aus der Nothaus. Es wurde der falsche Mann beschuldigt. Ein Freund von mir. Ich hörte, er war... Es war der Prio der Abtei. Und der Baron war das Opfer in einem teuflischen Zauber, den der Bruder wirkte. Nein, er hat keinen Zauber gewirkt und der Baron war auch kein Opfer. Woher habt ihr das? Und was die Leute hier ebenso hier und da reden... Offenbar hat sich die Geschichte in den letzten sieben Jahren verändert. Nichts für ungut, Meister Maler, Ich finde nur, dass es eine interessante Geschichte ist. Es ist keine Geschichte. Das ist wirklich geschehen. Zwei Menschen sind gestorben. Ja, natürlich, sicher. Wie gesagt, nichts für ungut. Nun, ich werde euch nicht weiter belästigen. Bis später. Bis dann. So, schauen wir mal ein bisschen weiter. Oh. Kleidung? Hallo Andreas, sagt Samuel. Und putzt sein Schwert. Hm. Zirken und Hassing. Na gut, sei es drum. Das war so schön gemacht. So. tu <lacht> ist einfach. Du weißt, dass es richtig ist. Ich verstehe nicht, warum es dir so schwer fällt. Otto, ich habe Angst. Es ist gefährlich, sich dem abzuwidersetzen. Wäre dir die Alternative lieber? Tut es nicht, Otto. Ich verstehe ja, ich meine ja nur. Andreas, Andreas Mahler. Schön euch wiederzusehen, alter Freund. Otto, ihr seht echt gesund, ihr seht gesund aus. Das ist mein Lehrling, Kaspar Ziegler aus Salzburg. Eine kleine Stadt an der Salznach. Salzhach, die auf römische schon gekommen wurde. Gerüchte über Gewalt und Rebellion in der Stadt werden immer häufiger. Kaspar Heimannstadt. also genau die Situation 1525 im Süden. Guten Tag. Ah, ich dachte schon, es sei euer Sohn. So schnell werden sie nicht groß, auch nicht in Nürnberg. Hier werden sie schnell groß. Er und ich haben unseren ersten Sohn bekommen, der kleine Otto. Aber wir nennen ihn Oetz. Ah, Eva Öz. Sehr schön. Ich beglückwünsche euch beide. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Danke. Ohne meinen Vater war es schwer, aber klar und Ursula helfen, wo sie noch können. Mhm. Aber ohne seinen Vater? Er hatte ein langes Leben, wenn man seine Arbeit und seinen frühen Schlaganfall bedenkt. Nicht lange genug für mich, nicht lange genug für Eds. Dr. Stolz hat gesagt, dass es ein Schlaganfall war, als er geschlafen hat. Zum Glück. Ich weiß, dass Elva euch in einem Brief über den Tod meines Vaters unterrichtet hat. Andreas, warum habt ihr nicht geantwortet? Ich, es tut mir leid. Ich, nachdem ich Tassing verlassen hatte, war so viel zu tun. Oh, ich wollte ihn stören. Ich sollte zurückgehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich an euer Gesicht erinnere, aber ich kann es nicht zuordnen. Oh, nur keine Sorge, ich bin es. Martin, erinnert ihr euch? Oh, natürlich. Hallo, Martin. Hallo, tut mir leid, dass ich aufbrechen muss, aber die Schafe brauchen mich. So sehr ich es auch liebe Zeit auf, Wiese, auf der Wiese zu verbringen, ruft nun doch die Pflicht. Otto, wir sehen uns später beim Treffen. Andreas, bis später. Es war schön, dich zu sehen, Martin. Beim Treffen. Otto. Ähm. Otto hatte ja schon ein paar Mal so, auch vor sieben Jahren, so ein paar Töne gegen die Abtei. Ähm, verlauten lassen und hat auch damit nicht zurückgehalten. Ich denke, ich weiß, worum es hier geht. Quälgeist. Was für ein Treffen. Ihr habt eine spannende Zeit gewählt, um zurückzukommen. Kommt später in die Almende. Ich glaube, ihr werdet es interessant finden, was ich zu sagen habe. Eigentlich war ich den Weg, auf dem Weg zu Klaus. Sagt ihm, dass er auch kommen soll. Er hat es versprochen. Bis später. Ähm schlau oh, Schlaue Streicheln natürlich Okay Also das scheint mir tatsächlich so eine Versammlung zu sein Ja. Oh. Schlau mag das um, das scheint mir tatsächlich so eine Versammlung zu sein Um Sich über den eigenen sozialen Status auszutauschen Ich schaue aber mal schnell zur Mühle Ob da jemand ist kann ich nichts machen. Oh. Andreas, ich würde schon, dass ihr wieder in Tassing seid. Gott segne euch. Gott bitte euch, Vater Thomas, ist es ist gut, euch wiederzusehen. Hoffentlich wird dieser Besuch weniger ereignisreich als der letzte. In Tassing geht schon genug vor. Zur Johannesnacht zünden wir morgen Abend das Feuer an. Oh, da bist du schnell weggedrückt, wie vorhin. Und in den nächsten Tagen habe ich mir dann die Beichnation, ganz abgesehen vom Gemurre der Bauern. Nur Gerede, Bruder, wir müssen unseren Gast mit derlei Dingen nicht schrecken. Sollte es Ärger geben, wird Meister Maler sicher der Erste sein, der seine Nase hineinsteckt. Ich sag nichts. Kommt und geht, wie es euch passt, und mit den Konsequenzen müsst ihr nicht leben. Nachdem Ferenc hingerichtet wurde, machte Pater Abt Mathieu zum neuen Prior. Ferrens war nervig, aber Mathieu ist noch schlimmer. Herzlichen Dank dafür. Es wäre besser für alle gewesen, hättet ihr einfach Bruder Piero sterben lassen. Er hatte schließlich ohnehin nur noch ein paar Jahre über. Ich sag nichts dazu. Er redet sich selber rein. Habt ihr nichts zu erwidern? Freunde, Freunde, es besteht kein Grund für solchen Groll. Ich vergebe mir, Vater Thomas. Ich war von meinen Launen übermannt. Ohnehin war das nicht einmal der Grund, warum ich hier herunterkam. Eigentlich sollte ich im Auftrag des Abtes zu euch sprechen, Andreas. Vater gern und möchte euch einladen, morgen früh zur Bibliothek zu kommen, falls ihr einige unserer Bücher erwerben möchtet. Der Abt hat mich gerade fortgejagt und jetzt will er mich wieder zurück. Ich weiß nicht, was im Geist von Vater Abt vorgeht. Ich tue nur, was er verlangt. Die Bibliothek ist noch nicht ganz bereit. Sie wird kaum noch genutzt. Wenn ihr morgen früh vorbeikommen könnt, wird euch Mutter Illuminata zeigen, was verfügbar ist. Mutter Illuminata? Ja, seitdem Mutter Cecilia vor ein paar Jahren verschieden ist. Ach. Wie ist sie gestorben? Friedlich, im Schlaf. Also morgen früh. Na schön, sagt ihm, dass er mich erwarten darf. Gewiss wird er außer sich vor Freude sein. Und Andreas, bitte entschuldigt die harschen Worte zuvor. Ich war voreilig. Bruder Piero war ein former Mann und fähiger Künstler. Wir vermissen ihn. Danke, dass ihr das sagt. Ich vermisse ihn auch. Großartig. Ich freue mich, dass ihr beide euch vertragen konntet. Geh. Ach, Vater Thomas, können wir einen Blick in der Kirche sprechen? Ja, ich denke schon. Weshalb denn? Es geht um eine private Angelegenheit. Oh, natürlich, natürlich. Bis morgen. Gott segne euch, Andreas. Die Einladung des Abts. Wenn ich einen auf den Schaderhaufen bringe, dann ist das G. Er dürfte der Letzte sein, der in der Abtei schreiben kann. Pri, äh, äh, Piero ist tot. Und e e Wie hieß er? Egor? Egon? Egos? Egor? Ähm, sicher auch. Na, schauen wir mal zu Klaus rein oh Magdalene ah. Klaus Andreas es tut mir leid Klaus ich weiß es ist lange her Sieben Jahre. Sieben Jahre und nichts von meinem Freund Andreas. Erst Bert und dann Marie. Kaum dass Magdalena auf der Welt war. Bert Drucker. <lacht> Sind die tot? <lacht> der Bert hätte doch bei Andres zur Lehre gehen können. Meine Frau hält so viel von euch. Ich kann nicht glauben, dass ihr nicht geantwortet habt, nachdem ich euch schrieb, dass sie verschieden war. Es tut mir leid, ich hätte schreiben sollen. Ja, das hättet ihr. Naja, zu spät. Oh, hallo. Sie mag dich. Aus. Warum? Euer Geschäft scheint gewachsen zu sein. Was druckt ihr? Die zwölf Artikel, ursprünglich verfasst von schwäbischen Bauern, die von ihren Herren Veränderungen forderten. Na, hier geht's los. Handlung, Artikel und Instruktion, so fürgenommen worden sein, von allen Rotten und Haufen der Bauern, so sich zusammen verpflicht, verpflicht haben, 1525. Freiheit von der Hörigkeit, Freiheit zur Jagd und Waldnutzung, wie Gottes beabsichtigte und ich es gemalt habe in meinem Meisterstück. Freiheit von der Fronarbeit. Abschaffung der Erbschläge, Gerechtbewertung der, der Pacht, Rückgabe von Gütern in die Almende und das Eigentum. Bayern ist nicht Schwaben, aber die Beschwerden der Bauern von Tassing sind die gleichen. Davon hat wohl Otto gesprochen. Er wollte, dass ich euch mitbringe. Ja, das hat er erbeten. Vielleicht komme ich vielleicht auch nicht. Der Abt hat die Bauern über Jahre ausgepresst. Jetzt presst er die Stadtbewohner und wir wehren uns. Ihr Anliegen ist rechtschaffen, Andreas. Wenn ihr in letzter Zeit nicht bei den Gärtners wart, solltet ihr die besuchen. Und Otto hat das bei euch drucken lassen? Ja, warum? Nun, mir war nicht klar, dass er lesen kann. Kann er nicht. Aber fast alle anderen in der Stadt schon. Er redet, ich drucke. Ich trage einfach meinen Teil bei, denke ich. Ja, das ist kreuzgefährlich, mein Lieber. Es tut mir leid, mir ist noch immer nicht nach diesem Wiedersehen zumute. Kommt doch morgen zum Abendessen wieder. Geht zu so allem Ende. Hört, was Otto zu sagen hat. Es ist wert, gehört zu werden. Natürlich, wir sehen uns dann später wieder. Sei brav, während wir weg sind, Magdalene. Musst du brav sein? Hm, hopp, Ein kühles Wiedersehen. So viele Menschen. Das sagt Kasper. Ja, das kennen sie fast alle wieder. Das ist der Arzt Stolz. Ja, das ist, weiß ich nicht. Martin, Till, Lennart. Agnes, Hedi, Jörg. Der kranke Peter. Eva, mit Kind, mit Ötz Peter, Kla äh, Ursula, Clara Das ist Paul, der Müllers Junge Leonard, die beiden kenne ich nicht Veronika Das ist Hanna aus dem G Gasthaus Das ist, wie hieß die gleich? War das Brigitta? Das ist Johann jedenfalls das könnte Kati sein. Das ist die alte Ottilia. Ulrich und Gret Albans, die Bauern, äh, die Bäcker. Ihn kenne ich nicht, die hier auch nicht. Aber und Thomas ist auch da. Hört mir alle zu. Wir wissen alle, worum wir hier sind. Nichts, was ich sage, wird euch überraschen. Nichts, was ich sagen werde wurde nicht bereits hinter verschlossenen Türen gesagt oder heimlich untereinander geflüstert. Nichts, was ich sagen werde, ist unwahr und da ist es an der Zeit, dass wir es offen aussprechen. Jahr für Jahr hat die Abtei neue Steuern für die Bauern eingeführt. Stück für Stück hat die Abtei uns das Recht genommen, Wald zur Versorgung unserer Familien zu nutzen. Gesetz auf Gesetz wird uns auferlegt, Beschränkungen, wie wir unsere Miete zu zahlen haben. Beschränkungen, wohin wir ziehen und wen wir ehelichen können. Und jetzt fordert das Mortuarum das einzige noch, das beste Tier und beste Gewand forderte, unseren halben Besitz. Es wird kein Gedanke an Witwen verschwendet, kein Gedanke an die Kinder. Und was ist mit dem Stadtrat, dem Rathaus? Hat ah, das Hotel was neu gebaut, oder? Mal schauen. Schauen wir uns das mal an. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass der Abt seine Macht teilen möchte und auf unsere Nöte eingeht. Ihr habt ein gutes Herz, Ulrich. Ihr wollt immer das Beste in den Menschen sehen. Aber nein. Der Abt will uns durch den Rat spalten, um einige wenige Begünstigte gegen die übrigen auszuspielen. Soll heißen, Arzt, Bäcker, Müller. Dabei gibt es keine Wohltätigkeit. Nein, nur Gier und Verzweiflung treiben Vater gern und an. Man könnte meinen, der Abt würde einem Toten die Seele aus dem Himmel stehlen, wenn er könnte. Und als wir protestiert haben, was hat Vater Gallo da getan? Er hat den Schrein von S äh, St. Moritz verschlossen. Er erlaubt es den Menschen aus dieser Stadt und den Bauern dieser Landstriche nicht, an der Reliquie zu beten. Jetzt, da wir der Fürsprache durch unseren Heiligen am dringlichsten bedürfen, schließt der Abt uns aus. Vater Garnots Handeln ist nicht gerecht. Er ist nicht, es ist nicht christlich. Wir haben diese Behandlung schon lange mit, schon zu lange Wir müssen den Abt wissen lassen, dass wir es nicht mehr hinnehmen werden. So ist es. Hört, hört. Ja, es muss ein Ende haben. Verändern wir das. Halt. Das ist Töricht, sagt Hannah. In den benachbarten Städten sind bereits Soldaten unterwegs. Wenn ihr gegen die Abtei vorgeht, werden wir den Zorn des Herzogs herausfordern. Durch euch könne die Stadt dem Erdbuden gleich gleichgemacht werden und jeder hier getötet werden. Leonard. Hannah hat recht. Das ist der Müller. Der Herzog besitzt in Bayern große Macht. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, oder? Ihr alle seid ausgebildete Soldaten, nicht gewachsen. Das ist das, was man dann sieht in den Auseinandersetzungen. Wenn ihr nicht nachgibt, werdet ihr wie die schwäbischen Bauern euer Leben lassen. Wir können auch gegen euch vorgehen, Leonard. Sie können recht haben, wenn schon Soldaten entsandt wurden. Ich weiß nicht, wir müssen, ich muss mich um meinen Sohn kümmern. Gott ist auf unserer Seite. Hm, schauen wir mal. Seid nicht schüchtern. Sprecht, wenn ihr Anlass dazu habt. Martin? Wir werden nicht überrannt werden. Die Bauern in Salzburg konnten die Stadt einnehmen und wurden angehört. Wenn die Menschen den Erzbischof von Salzburg dazu bringen konnten, dass er ihnen zuhört, dann schaffen wir das hier mit unserem Abt. Meister Andreas fragt Kasper. Glaubt ihr, dass es meiner Familie in Salzburg gut geht? Ich weiß, nicht, äh, weiß es nicht, Kaspar, aber wir können es herausfinden. In Ordnung. Genug ist genug. Wir können nicht tatenlos mit ansehen, wie der ab uns immer schändlicher behandelt. Dazu hat Otto Martin angestiftet. Gerade eben. Menschen in ganz Schwaben fordern ihre gottgegebenen Rechte ein. Warum sollten wir es ihnen nicht gleich tun? Eine gerechte Sache, Martin hat recht. Wir haben etwas Besseres verdient. Wir schaffen das. Gut gesprochen, Martin. Jeder sollte bedenken, was er gesagt hat. Martin hat sich in den letzten Jahren als zuverlässig erwiesen. Aber wenn die Worte einfacher Männer euch nicht überzeugen können, dann ist ein Zeichen von einer größeren Macht vielleicht. Der Abt mag uns den Zugang zum Schrein verwehrt haben, aber Gott hat mir gezeigt, dass er an unserer Seite steht. Ich glaube, das ist alles, was ich vorerst sagen sollte. Danke für euer Kommen. Guten Tag, Andreas. Klar, es ist schon zu lange her. Ich freue mich, euch zu sehen. Eva, hallo, Andreas. Ich bin überrascht, euch nach so langer Zeit wieder in Tassung zu sehen. Wir dachten schon, euch nie wiederzusehen. Ich war zu lange nicht hier. Tut mir leid, dass ich meine Ankunft nicht angekündigt habe. Ihr habt eine seltsame Zeit für euren Besuch ausgewählt. Wir erleben gerade eine seltsame Jahreszeit. Jetzt kommt Otto. Ah, ihr habt die uns gefunden. Eure Rede war sehr auffühlend, Otto. Sie werden wirklich jedes Mal besser. Ich hoffe, der hat sogar Vater von nichts, Otto, sonst würde die Stadt darunter leiden. Wir haben den Punkt, uns Sorgen zu machen, bereits überschritten, Maler. Wenn ihr an unserer Stelle wärt, würdet ihr es verstehen. Ihr habt recht, ich sollte nicht darüber berichten. Ich bin lediglich besorgt. Das wissen wir zu schätzen, aber wir kennen auch die Gefahr. Ich bezeugte oder über sein Zeichen, um Gott zu sprechen, gesagt, dass die Abteil viel Gutes... Das ist Stunden her. Das war vor sieben Jahren im Spiel. Da saßen wir beim, beim Mittagessen am ersten Tag. Mit Andres und Otto. Aber er hat recht, Das ist zu monastisch gedacht. Es ist zu sehr von dieser Kultur her gedacht. Was toll ist, dass die Klöster alles gebracht haben. Es ist nicht die Perspektive der Figuren hier. Für die ist die Abtei nur... Hätte. Das hätte mich schon interessiert, aber das kann ich jetzt nicht heilen. Ich habe zu sehr von. ich habe zu sehr kulturgeschichtlich gedacht. Dafür leistet die Abtei freilich viel, aber für die Menschen hier in Tassing nichts. Hoffentlich habe ich mir nicht noch mehr verbaut. Aber das muss ich mir merken für die weiteren Entscheidungen. Also die soziale Konstellation, die hier im Spiel entwickelt wird, ist viel entscheidender als die, mit der ich äh, als Konzept herumlaufe. Ja, Niederlage. Ich fühle mich nicht wohl dabei, das mit euch zu besprechen, Maler. Nichts für gut. Außerdem sollte es eine Überraschung für alle werden, vor allem für den Arzt. Na, ja, ich bin gespannt, ey. Wie dem auch Andreas, ihr und die Eurigen solltet zum Abendessen kommen. Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu dürfen. Das klingt wundervoll. Wir werden da sein, Clara. Ja, hoffentlich haben die was zu essen. So, bevor wir jetzt zu den Gärtens gehen, das lief ja jetzt beim letzten Mal auch schon ganz gut, können wir, sollten wir noch ein bisschen mit den anderen reden. Andreas, ihr seid zurück in Tassing. Nur für ein paar Tage, ich wollte Bruder Piero die letzte Ehre erweisen. Ja. Ach ja, Bruder Piero, was für ein Farbtalent. Das tut mir leid, Andreas. Er war ein netter alter Mann. Manchmal habe ich in meiner Pause mit ihm geredet, wenn ich für die Abtei gearbeitet habe. Ich bin überrascht, dass Prior Ferenz euch nicht die Meinung gegeigt hat. Nun, das hat er schon vor den äh, Unannehmlichkeiten sicher wisst ihr, dass es in der Abtei eine Zeit lang drunter und drüber ging. Roder machte bei meiner Ankunft deutlich, dass ich in Kiersau nicht willkommen wäre, also ja. Wenn es euch etwas bedeutet, um Tassung seid ihr willkommen. Jedenfalls, Mathieu ist jetzt prior. Ähnlich streng, aber zumindest etwas leiser dabei. Vielleicht ist es also ein Wandel zum Guten. Wer weiß es schon. Wir müssen ja nicht noch nach der Ordensregel leben. Andererseits müssen wir alle nach den Regeln von Vater Gernot leben. Wahrscheinlich ist es schlimmer. Ach, seid ihr mit den Bauern im Bunde, Entris? Nun, natürlich, Gernot presst sie ja bis aufs Blut aus. Und dazu dürfen wir nicht mal mehr den Wald benutzen. Früher konnten wir da alle angeln gehen, die Zeit ist vorbei. Wie weit wollt ihr bei all dem gehen? Tja, ich weiß das nicht. Fragt mich nicht. Ich führe das alles ja nicht an, sondern das macht Otto. Aber ich vertraue auf Otto und die Bauern tun es auch. Ich hoffe, euer Vertrauen zahlt sich aus. Würdet ihr für uns beten? Die Hilfe des heiligen Mords könnten wir gut brauchen. Nun gut, Andreas, Zeit, dass ich wieder an die Arbeit komme. Es war schön, euch zu sehen. Bis später. Es geht alt. es geht auch nicht gut. Ah, Anna. Hallo, Meister Andreas. Gret? Gott segne euch, Andreas. Ich bin dankbar, dass ihr nach so langer Zeit nach das zurückgekehrt seid. Wir haben nach eurer Abreise eifrig für euch gebetet. Ich hoffe, dass eure Gebete dieses Abt aufwiegen können. Er ist mir nicht so wohlgesehen wie der Rest Hassings. Andreas, ich bin sicher, dass der Abt für eure selbst wenn ihr nicht im Guten auseinandergegangen seid. Und jetzt hat Gott eure Rückkehr erlaubt? Vielleicht gibt, euch bei, gibt es euch beiden Gelegenheit, euch zu versehen. Ich denke, ich könnte zumindest mit dem Abt sprechen. Wir sind dazu aufgefordert, wie es schon Paulus sagte. Seid Gütchen herzlich zueinander, vergebt einander, so wie Gott auch durch Christus vergeben hat. Ich denke, es gibt in Tassing einige Menschen, die diesen Rat brauchen könnten. Ah, das stimmt, ihr wart bei Otto's Rede. Ja, die Bauern in Tassing haben es schwer. Mittlerweile leiden selbst Stadtbewohner unter den neuen Beschränkungen des Abts. Ich sorge mich um meinen Ehemann. Er mischt sich zu sehr in das alles ein. Eure Sorge ist berechtigt, aber das Proteste sehen aus wie der Anfang eines Aufstands. Oh, möge Gott verhindern, dass so etwas auch hier geschieht. Ich liebe meinen Ehemann, aber manchmal habe ich die Sorge, dass er sich zu sehr an den Einzelheiten verliert. Er erkennt nicht, dass er gleichzeitig klug unchristlich sein kann. Ich bete, dass ich nicht zu selbstsüchtig bin, aber die Abgaben an den belasten uns auch. Was ist mit Annas Zukunft? Ulrich bietet Peter seit Jahren Kredite an, das habe ich nie hinterfragt, aber jetzt Ei, ei, ei. <lacht> wir können nur eine gewisse Zahl in jede Woche backen, ehe wir selbst hungern müssen. Könnt ihr mit ihm sprechen, Andreas? Natürlich Gret, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihn umstimmen kann. Gott segne euch, Andreas. Mehr verlange ich gar nicht. Na, naja, sprecht's nicht mit Ulrich. dann setze ich mich ja zwischen die Stühle. Das mache ich nicht. Aber schauen wir mal auf zu der Baustelle hier hoch, was das ist. Ach, schau an. Das ist nämlich ein Kran gewesen, den man da gesehen hat. Das ist mit so Laufrädern. Der Bau des Rathauses verläuft reibungslos. Ich frage mich, ob es noch vor dem Winter fertig wird. Neben dem Haus des Arztes, klar. Oh, schauen wir mal. Es kann das erste Mal hereingehen. Dann. Werner. Hallo Andreas. Hier okay, ist ein Arztbesteck. Die Behandlung, ist der Behandlungsraum. Kann ich hier nach oben gehen? Nee. Gut, das war also wenig ereignisreich. Wo okay, gehört das hier? Ach, das ist der Typ. Balthasar, den kenne ich noch nicht, der Uhrmacher. seid gegrüßt. Ihr müsst doch dieser wunderbare Künstler sein, oder? Meister Andreas, Maler, ja. Wundervoll, wundervoll. Balthasar Isenkopf zu diensten. Aber bitte nenne mich doch Balthas. Angenehm, Baltas, seid ihr schon lange in Hassing. Ach, nur ein paar Jahre seit mein Wagen brauche zusammen und ich fand den Ort zu so charmant, dass ich mein Schloss bleibe. Die Ruhe genieße ich, doch ich vermisse die Gesellschaft anderer Männer von Bildung. Leicht vertreibe ich mir die Abende zusammen mit dem guten Dr. Stolz. Als ich hörte, dass ein wohlbekannter Künstler zurückgekehrt sei, war ich natürlich außer mir vor Freude. Was genau stellt ihr an? Ich. Nun, ich bin gewissermaßen Erfinder. Wirklich, was stellt ihr her? Alles Mögliche, junger Mann. Mechanische Uhren aller Größen, herumstromende Metallgehäuse, sogar Lichter ohne Flamme. Wirklich beeindruckend, Balthas. Danke, Andreas. Ich wusste, ein Freund der Kunst würde mein Werk zu schätzen wissen. Ah, nun, no, nee, ihr sollt wohl besser wieder an die Arbeit. Ihr wisst ja, wie es für uns wenige ist, die wir zu hören Künstenberufen berufen sind. Viel Glück bei das. Bis später. Na gut, okay. Dann wissen wir jetzt, wer das ist. Das ist gewissermaßen ein Uhrmacher. <lacht> der auch ganz schön wohnt hier oben. Also man sieht schon, wo das Geld liegt in Tassing. Also Steinhäuser und Fachwerk. Es ist schon. Soll ich mit. Mit Linhardt reden? Andreas, ich wollte euch wollte ich nicht unbedingt sehen. Gottes er hat, er hat es auf mich abgesehen. Hallo ich für meinen Teil bin froh, euch wiederzusehen. Leben meint ihr? Habt ihr euer Bestes getan, mich umzubringen? Konntet euch nicht mal vor dem Erzdiakon zurückhalten, habt geredet wie ein Wasserfall. Ich musste ein wahrheitsgetreues Zeugnis über das ablegen, was ich erfahren hatte. Denk nie darüber nach, was danach passiert. Hm? Zum Glück wusste der Erzdiakon alle Beweise abzuwägen. Hat sich herausgestellt, dass der Prior genauso korrupt ist wie das gemeine Volk. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es Ferens war. Ich bin nicht überrascht. Sie haben mich nicht umgebracht, aber ihr habt meine Namen beschmutzt. Die Leute flüstern. Was, wenn Sie die falsche Person haben? Was, wenn es doch der Steinmetz war? Es tut mir leid, Leonard, das war nicht meine Absicht. Entschuldigungen bringen mir keine Arbeit, mein Ruf aber schon. Die meisten haben wenigstens den Anstand nur zu flüstern, im Gegensatz zu diesem Fartesel Müller, also Leonard. Also nein, ich freue mich nicht, äh, ich bin, freue mich nicht so, euch hier zu sehen, Meister Maler. Ich werde nicht lange in Tassing sein. Wenn ihr wollt, gehe ich euch aus dem Weg. Das wäre klug. Wir haben nichts zu besprechen. Geht jetzt. Okay. Na, das heile ich nicht. Das heile ich nicht mehr. Dann schauen wir mal noch bei den Druckers waren wir schon. Wir schauen jetzt mal noch schnell bei Brigitta vorbei und dann. Den Hallo Andreas. Hallo Brigitta, wie geht es euch? So gut wie es einem in Tassin gerade gehen kann. Es scheint, als wäre das bei euch recht gut. Martin ist tatsächlich zurückgekehrt. Ja, der Winter ohne ihn war schrecklich. Ich habe den kleinen Wolf verloren. Und Cardi war besorgt, sie könnte nach dem Tod von Franz in nehmen. Ach, also Franz, Franz Bauer ist tot und der kleine Wolf, der Enkel von Lennart und Agnes. Mit anderen Worten, brigitte ist die Letzte, die sie haben. Beata ist schon gestorben mit ihrem ungeborenen Kind. Oh Gott. Hm. Aber dann kehrte Martin zurück und seitdem sorgt er gut für uns. Trotz der neuen Einschränkungen kommen wir zurecht. Ich bin dankbar. Mein Beileid wegen Wolf. Vielen Dank, es ist... Ich versuche nicht dran zu denken. Kathi will die ganze Zeit über ihn reden, wisst ihr. Immer wenn der Himmel nachts klar ist, blickt sie hinauf und fragt, ob ich mir jemals Gedanken mache, wie es ihm oben geht. Das muss quälend sein. Ja, ist es. Es tut mir leid, Andreas, ich kann darüber nicht mehr sprechen. Es tut mir leid, Brigitte, dass ich ihn erwähnt habe. Ihr wusstet es nicht, schon in Ordnung. Es war schön, euch wiederzusehen, Andreas, aber ich sollte weiter. Bis später. Bis dann. Aber mit Kathy rede ich jetzt nicht. Ja, hat sich viel eignet. Da ist Hedy. Aber mit der will ich jetzt auch nicht reden. Die schwätzt so. Gehen wir zu den Gärtners. Kann ich es noch woanders essen? Hm, die haben doch nichts. Die haben doch nichts zu beißen. Hm. Die haben doch nichts zu beißen. Die Gärtners. Sie haben Hier. Haben keine Tiere mehr. Haben nur noch ein paar Hühner. Hallo, Andreas. Der redet nicht. Jörg. Hallo, Andreas. Ursula. Hallo. Hallo, Ursula. Erinnerst du dich an mich? Ähm, nein. Sollte ich. Nein, du warst sehr klein, als ich zuletzt in Tassingen war. Ich habe bei deinen Eltern gewohnt. Oh, der Künstler, Andreas. Hust Ust. Ich glaube, du hast mir einmal eine Geschichte erzählt. Du hast mir auch mal eine Blume gemalt. Ich habe sie noch. Ich habe es zu meinen Strümpfen gelegt, um es nicht zu verlieren. Mama und Papa reden manchmal von dir. Du bist weggegangen, um noch mehr zu lernen. Wie war das so? Als ich in Paris war, habe ich neue Öltechniken gelernt. Nein, das meine ich nicht. Erzählt von euren Reisen. Hm, na schön. Paris ist ein, ist ein lebhafteste Ort, den ich hier gesehen habe, und Notre-Dame de Paris, die Kathedrale, wird ohne Unterlass repariert. Und in der Universität kommen unheimlich helle Köpfe zusammen. Vater hält die Universität für Zeitverschwendung. Die Leute sollen, ne, sollen etwas Ordentliches lernen. Ich habe an der Universität viel gelernt, aber sie nie abgeschlossen. Dafür könnt ihr jetzt malen, das ist doch auch was. Er ist krank. Andreas, darf ich dich etwas fragen? Natürlich. Kennst du die Geschichten über Perchter und die wilde Jagd? In der germanischen Folklore ist die wilde Jagd eine Übernatürlichkeit von Geistern, die Zerstörung krieg und andere das verursachen kann, wenn sie nicht angemessen wird. Die wilde Jagd wird oft von einer legendären Figur wie Perchter auf dem Teufel angeführt. Ich hoffe, jetzt nicht, dass An ich hoffe jetzt nicht, dass Otto irgendwie leichter gebaut hat aus Holz. Na, ich bin gespannt. Ein bisschen. Ich habe erst von Ihnen erfahren, als ich erlebte. Warum? Sind Sie böse? Wie böse? Nun, mein Opa erzählt mir Dinge über Pächter und Geister und Zauber. Und die alte Frau, Ottilia, sie spricht auch darüber und sie sagt, all diese Worte, sie hat mir gesagt, sie gehören zu den alten Bräuchen oder so. Also warum denkst du, dass sie böse sind? Nun, mein Vater sagt, ich soll mir nichts davon anhören. Er sagt, es ist Unsinn und dass Vater Thomas wütend wird. Er sagt, er toleriert es nur bei alten Menschen, weil sie zu sehr ihren Bräuchen verhaftet sind. Ich will keine Schwierigkeiten, aber Opa sagt, wenn ich die alten Bräuche nicht lerne, werden sie einfach vergessen. Hm. Also sind sie böse? Wusstest. Nein, sie sind nicht böse. Du solltest so viel wie möglich lernen, solange du kannst. Wirklich? Ja, es ist wichtig, dass du die Geschichten, das Wissen deiner Vorfahren weiterträgst. Achso, ich hätte... Hm, okay. Oh, das verstehe ich. Danke, Andreas. Und hoffentlich habe ich sie dann nicht im dritten Teil der Geschichte auf den Schaderhaufen gebracht damit. Na, ah, wir werden sehen. Oh, ey, das, das, die Verzahnung mit Otto, die sitzt mir immer noch am Mark. Bis später. So. Und, Veronika, was macht die hier? Die hat geheiratet. Hallo Andreas, wie schön, dass ihr zurück seid. Hallo Veronika, wie geht es euch? Alle ziehen und zerren an mir herum. Mutter liegt mir in den Ohren, wann sie endlich Engel bekommen. Als hätte ich nicht schon genug Arbeit. Ihr seid verheiratet? Ja, woher solltet ihr das wissen können? Jörg und ich haben den letzten, vorletzten Frühling geheiratet. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Danke. Danke. Jetzt will meine Mutter unbedingt Enkelkinder. Diese Entscheidung sollte man nicht übers Knie brechen. Das sage ich ja auch ständig. Vielleicht solltet ihr mit ihr reden, Andreas. Einen erfolgreichen Mann wie euch hört sie möglicherweise zu. Tja, ich sollte zurück an die Arbeit. Es gibt für das Fest noch viel vorzubereiten. Dann halte ich euch nicht länger auf. Bis später. Bis dann, Andreas. So, mit dem alten Peter rede ich jetzt nicht. Der ist eh wollte mich immer von der Seite folgen. Willkommen zurück, Andreas. Wir wollten gerade essen. Wollt ihr euch dazu setzen? Es wäre meine Freude. Na dann mal sehen. Ey, jetzt esse ich denn das Essen weg. Wahrlich ein Segen, alle wieder beieinander zu haben, wenn auch nur sehr kurz. Behaltet mal euren Burschen im Auge, Andreas. Er soll aufpassen, wie viel er sich nimmt. Junge Kerle essen, so Gottverdammt viel. Peter, hör auf. Andreas ist unser Gast. Warum leitest du nicht lieber das Tischgebet an? Na gut. Segne uns, O oh Herr, um diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Wir beten für unsere geliebte Christine. Das ist deine erste Frau, die vor vielen Jahren von uns gegangen ist. Bitte hilf hilfe meine Familie in diesen schwierigen Zeiten zu schützen. Durch Christus unseren Herrn Amen, Amen, Amen. Aber das werden ja auch immer mehr. Ach du Wieder. so viele. Die Eva ist nicht da, gut, die lebt bei Otto. Amen. Meister And Andreas. Warum haben nur wir Brot? Was sind die Schüssel der Gäste? Das sind die Schüsseln der Familien. Oh ey, jetzt esse ich denen ja das Zeug weg. Kann ich nicht einfach aufstellen und gehen? So. Andreas, so gut, euch wieder an unserem Tisch zu sehen. Und mit einem weiteren Gast ist der junge Mann euer Helfer, Kaspar. Ja, er ist mein Lehrling. Ach, das erklärt, warum ich ihnen in sein kleines Büchlein schreiben soll. Ich erinnere mich, wie ihr das in eurer Zeit auch immer gemacht habt. Zeichnet ihr noch immer in eurem Tagebuch, Andreas? Auch manchmal, wenn mich die Laune packt. Wäre das nicht schön, Jörg, wenn wir nur schuften müssten, wenn uns die Laune packt? Und wir schinden uns Tag ein Tag aus, und dieser abscheuliche Art hungert uns aus, während er den verschiedensten, ja, verschissenen Messwein säuft. Ey, ich kann mich hier nur falsch verhalten. Ich komme hierher, reich behängt, mit Pelzen über und über, renommierter Maler aus Nürnberg, international reisend, und setze mich an den Tisch und esse den Leuten noch das Brot weg, ey. Oh. Lass ihn in den Frieden, Vater. Er ist gerade erst angekommen. Und alle krank, alle husten sie, die kleine Ursula. Wer hat euch das Schicksal in den letzten Jahren mitgespielt? Hust. Ich fürchte, der Herr stellt uns mit schweren Zeiten auf die Probe. So kann man es auch sagen. Ist scheiße hier, das alles. Da hustet auch. Vielleicht sollst du dich ausruhen, Großvater. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich aufrecht, sitzend an meinem eigenen gottverdammten Tisch. Die ganze Familie war krank, Andreas. Peter, sein Vater und Ursula haben gefiebert und ich nun. Clara verlor vor einem Jahr ihren Sohn im Kindbett. Bis woran es gelegen haben könnte, Andreas. Schon in Ordnung, Veronika. Agnes meinte, er, es könnte an meinem Schreck durch die Flut gelegen haben. Was hat es Blut hatte sie fast fortgespielt und dann kam das Kind verfrüht. Agnes tat ihr Bestes, ihn zu retten, aber sein Kopf war missgebildet und er lebte nicht lang. Das war monströs, monströs, aber oh, Peter echt. Wenn sie die Salzmenge schmeißen. Nichts sagen. Mir scheint, der Herr blickt nur noch selten auf Tassing herab. Deshalb ist es Zeit, dass wir die Dinge selbst anpacken. Wir sind beim Essen, nicht bei Tisch. Bitte, können wir über etwas anderes sprechen? Oh ja, das braucht wirklich nur einen Tropfen und das Fass läuft über hier. Als er fort war, Andreas, hat Jörg hier geheiratet. Ja, das würde ich schon, Veronika, und ihr gebt ein schönes Paar. Danke. Jürg war gut zu mir und so viele andere Möglichkeiten bietet Hassing ja auch nicht. Ja, das ist ein Kompliment. Er ist ein paar Jahre her, aber gewohnt bin ich die Ehe noch immer nicht. Mein Glückwunsch Ich freue mich für euch. Danke, Andreas. Das war uns... Das war... Ich hoffe, es kommen bald noch ein paar kleine Segen dazu. Haha, <lacht> hehe. Ich verstehe das nicht. Prost. Verstehst du das? Ähm. Ach, vergiss es, Ursula. Was habt ihr so getrieben, Andreas? Ja, mich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, wie gut es mir geht. Tja, Kaspers Lehrer ist genug beschäftigt und es mir keine Zeit für mich selber bleibt. Dann solltet ihr besser keine Kinder haben. Ich tue mein Bestes, hilfreich zu sein. Hüßt, hüßt. Ursula, vielleicht gehst du lieber zu Bett. Du bist krank. Aber Mama, ich habe noch Hunger. Jo, Ursula, du kannst meins haben. Es ist nicht gerecht, dass außer Meister Andreas und mir niemand Brot bekommt. Hat. Ursula, gib es ihm zurück. Ich dulde keine Menschen in dieser Stadt, die sagen, wir hätten für unsere gottverdammten Gäste nichts zu essen. Außerdem haben wir alle Arbeit, die auf uns wartet, nicht wahr? Gut. Ich muss weitermachen, Andreas. Wir sehen euch in eure Union später. Bitte verzeiht, Peter. Wir wollten eure Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Ist schon in Ordnung, Andreas. Er hat nur schlechte Laune. Es war wunderbar, euch wieder gesehen zu haben. Ja, danke, dass ihr gekommen seid, Andreas. Werdet ihr zu Johannes noch bleiben? Ich denke schon. Gut, hoffentlich sehen wir uns äh, sehen wir uns später. Bis dann. Ai, das ist ein einziges Pulverfass. Was ist hier neu? Das ist ein Skriptor Einige Konzepte der christlichen Mystik. Ah! Super, also faktisch neue Fähigkeiten gelernt. Mhm. Mhm. Also vielleicht nochmal, Andreas hat bei dem ketzerischen Buch aus. Moment, das, das, ist auch, ich auch entdeckt. Ja. Andreas hat dem ketzerischen Buch aus dem Skriptorium von Kirso einige Konzepte der christlichen Müchte genommen. Seine diesbezüglichen Studien hat mit anderen übersetzten Texten fortgesetzt, die er in Folge gefunden hat. War es vielleicht von Vorteil, dass wir Französisch gelernt haben. Menschen. Das ist ein bisschen komisch, dass jetzt hier faktisch alle nochmal neu zurechtgelegt werden, die ich ja eigentlich schon kenne. Also Balthasar noch, kann ich noch nicht, klar. Und Hanna jetzt auch noch nicht, aber Klaus Raus kam da dazu. Die sehe als der Fluss in Paris. Okay, Das ist ja wirklich überschaubar. Salzburg. Köln. Mhm. Ja. Hm. Die haben kein Vieh mehr. Das werden die Ersten sein, die Otto hinterherren, weil sie nichts zu essen haben.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 Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. Mein Lehrling, auch wenn er mir wie ein Sohn erscheint. Nein, ich habe keinen Sohn, meine Frau und ich. Sehr so viele Details. Mein Lehrling Kaspar Ziegler aus Salzburg. <lacht> er scheint begierig, euch zu gefallen. Er ist sehr enthusiastisch, ja. Über das Verhältnis von Meister und Lehrling weiß ich wenig. Meine Welt ist die des Geistes, fernab vom Gang auf Leben und Tod. Ich sehe und höre durch diese kleine Fenster, wie sich eure Welt dreht. Doch gnädigerweise sind es nur kleine Ausschnitte. Gnädigerweise klein. Diese Zelle gestattet mir Mysterien zu ergründen, ohne dass der Lärm der äußeren Welt meine Gedanken besudelt. Oh, eure Welt ist die Welt normaler Leben und normaler Gedanken. Das Göttliche zu hören ist schwierig, es ist zu begreifen noch schwieriger. Ich will nicht Teil dieser Welt sein. Ich versuche gar keinen Willen zu haben, sondern ganz im Willen Gottes aufzugehen. Wenn mein Wille sein Wille ist, gewährt er mir Visionen so hören, sie auch sein mögen. Euer Wille, das ist das, was ich gelesen habe. Euer Wille verbindet sich, ihr seid mit Jesus intim, als wäre er euer Ehemann. Amalie, das ist eine kühne Äußerung, Meistermaler. Wo habt ihr das gehört? Ich habe es in einem Buch von einem englischen Mystiker gelesen. Jemand hatte eine Übersetzung für mich angefertigt. Ich frage mich, freue mich, dass ihr ein Interesse an spirituellen Themen habt. Aber das sind keine Worte, die man leichtfertig äußern, und keine Ideen, über die man leichtfertig sprechen darf. Die Offenbarungen, die wir erleben, können für uns und für Zeugen erschreckend sein. Sie sind keine Träume, sondern, sondern wache Visionen größten göttlichen, sondern wahre Visionen der größten göttlichen Kräfte. Verzeiht, nee, ich sag nichts. Schwester, was ist das Loch da am Boden? Mein Grab. Ich wie? Ich grub es, bevor Vater Thomas meine Totenmesse las, bevor ich hier eingeschlossen war. Jeden Tag grabe ich ein wenig tiefer. Die meisten finden es schockierend, aber das ist meine Hingabe, meine Berufung. Sobald man die eigene Bestimmung findet, muss man ihr folgen. Ich neigne nicht, dass es so einfach ist. Gottes Bestimmung ist in meinen Augen einfach und einmalig. Der Rest der Welt ist es, der kompliziert ist. Steht eure Berufung in Frage, Andreas? Euer Leben? Beides, denke ich. Ich habe meine Liebe verloren. Meine Liebe zur Kunst, zur Familie, zu allem. Die letzten sieben Jahre waren hart. Es war alles zu viel für mich. Beliebt mich die Hoffnung, Andreas. Das menschliche Herz ist keine Kleinigkeit. Daran ist sehr viel Platz. Sehr denkwürdiges Gespräch. Andreas, seid bedankt, dass ihr Kaspar geschickt habt. Es schien mir angebracht. Ist alles in Ordnung, Schwester Amalie? Ja, Vater, ich glaube, ich hatte eine Vision. Ich erinnere mich an kaum etwas. Meister Maler und sein Lehrlinge hörten nichts Genaues. Bedauerlich, aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Andreas, Kaspar, wollte ihr uns entschuldigen? Bedankt für eure Hilfe, aber jetzt muss ich mich in der Kirche um sie kümmern. Natürlich, Vater, guten Abend. Gott segne euch beide. Andreas, bin verwirrt. Was hat das alles zu bedeuten? Ich bin nicht sicher, doch das letzte Mal, als ich Schwester Amalie's Vision, Amalie's Vision lauschte, wurde danach der Baron ermordet. Ich glaube, dass Schwester Amalie könnte eine Warnung empfangen. Das ist möglich, ja. Wenn jemand ermordet wird, wie halten wir das auf? Wir müssen unsere Augen und unseren Geist aufmerksam halten. Komm, Kaspar, ziehen wir uns für den Abend zurück. Die zweite Bissel. Simsalabim und ist Saulus Gernot? So, komm, bitte mal. Der Schlau hockt immer noch darum. Kann ich an der Abteil was machen? Jetzt, Gästehaus. Alles verriegelt und verrammelt. Das war im ersten Kapitel beim Baron noch anders. Ähm, da hatte man permanent Handlungsoptionen. Der Schrein ist geschlossen. Warum ist der Schrein geschlossen? Der Konventsgarten ist geschlossen. Alles zu. Kirche ist so. Ah, da blinkert ein Stern. Kreuzgang ähm, ist so. Na gut. Also, das heißt, hier haben wir jetzt weniger Handlungsoptionen. Und nach dem ersten Teil des Spiels, wo wir wirklich so eine. sondern eine Kriminalgeschichte waren, war noch wesentlich auf. In den Wald, denke ich, müssen wir jetzt auch nicht gehen. Sondern wir legen uns jetzt mal hin und schließen jetzt diesen ersten Teil hier ab. Das war hier. Das ist immer sprachlich im Vergleich zu dem ich sonst gehauen bin. Naja, wir gehen ins Bett. Es wird spät, ich sollte mich ausruhen. Zu Bett gehen. Ist jetzt auch egal. habe Baddow enttäuscht. ich bin zu sehr von, von mir als Spieler ausgegangen. Matutine. Laudes Prim. Der Meister Maurer steht auf. Und... Wir sollen die in, in, in der Bibliothek treffen. Okay, Respekt hab ich also. ich mache jetzt mal den Stern weg hier das war's, was noch fehlt so eine weitere Stunde mit Pentiment sehr interessant alles in allem ich weiß noch nicht so ganz wo die Reise hingeht bin aber gespannt erwarte jetzt den nächsten Mord das ist natürlich sehr konstruiert ist, also aber wir sind hier in einer sehr spannenden, packenden Zeit. Otto ähm, ist kurz davor, die Revolution auszurufen, Wie wir wissen nicht gut ausgeht. Ähm Und Amalia hat etwas über Saulus gesprochen, der Gottesgebot nicht annimmt. mit Gernot gemeint. Ich würde sagen, das werden wir sehen, aber nicht in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Und ich freue mich sehr drauf und bin sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht.